Ich bin heute mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs im Walde Traver im Kanton Neuenburg im Jura. Ich habe am Anfang vom Film den Ton abgeschaltet, da wir wieder sehr starke Windböen hatten. Ich hoffe auf euer Verständnis und wünsche. Gute Unterhaltung.